Heute ist schon wieder der letzte und siebte Tag der Bike trans Wir haben noch mal ca. 80 Kilometer und 2200 Höhenmeter zu absolvieren. Und es wird richtig cool, weil wir haben einige alte Stellungen. Also wir fahren auf alten Militärwegen und natürlich auch coole Trails zum Gardasee so wie das sein soll. Hey, lasst Finale! Oh, Finale! Schieben am Morgen. Ich kann nicht viel sprechen, aber dieser Ausblick ist mega. Puh. Und da geht's hoch an den Bunkern. Bei der Abfahrt war natürlich wieder einiges los. Wir haben wieder Aussicht. Mitten im Skigebiet. Juhu, mitten aus der Abfahrt geht es jetzt in die super steile Steigung. Yeah. Ja. Da wird schon geschoben. Ich fahre noch. Heute ist mein Tag. Was für ein Kamm, was für ein Panorama. Was für eine schöne Strecke. Stau bergauf. Es ist hier irgendein Skigebiet. Weil so schön war, geht es gleich noch mal hoch. Hey. Alter Schwede. Vorsicht. Hier wieder Riesenstellungen vom Ersten Weltkrieg. Krass, krass, krass, aber super alles Auch heute wieder die Fahrfreude auf dem Trail. Größer als alles andere, aber wir sind immer noch auf den coolen Ersten Weltkriegsstraßen und irgendwann wird er jetzt schon kommen. Lija, Krali, Endli. danke. Servus. Da sind sie wieder, die Wanderbiker. Vor mir übrigens eine Frau. <lacht> wirklich mega schön also das ist Gold für den Mountainbiker würde ich behaupten und wir üben jetzt Stehversuche ah ja also liebe Leute Transalp ist mega aber vielleicht sollte es vorher einen fahrtechnikkurs besuchen dann macht's nämlich noch mehr Spaß für uns alle aber heute wirklich geile Strecke vom Feinsten rauf schön runter schön mega bisher. Vorsicht, bitte. Danke. Was? Ja, das siehst du in den Stauder. Vorsicht. Wenn man heißt es nicht, dass ich keinen Trail fahren kann oder will. Uh. Da sind die Coffee Socks. Heute war ich schon wach und weg. Vielleicht geht es hier schon weiter. Das wäre ja göttlich. Ah, ja, mal schauen. Ja! Sieht doch gut aus. Bist du so ein Trail? Und sie ja und die nein? Und sie ja. Gut. Wunderbar. Wunderbar. Ach Gott. Seht ihr was ich sehe? Ich hatte freie Fahrt. Und jetzt sowas. Damn. War. Deswegen muss man die Unebenheiten raten. Aber woher ist er nicht, der Trail. Bisher geht es ganz gut. was ich meine. Also die gibt schon ordentlich Stoff. Aber das ist natürlich cool. Das ist nämlich, dass die Trails immer besser ausschauen, wenn man einen Fahrer voraus hat. Und von dem her passt es jetzt eben mega. Ich hoffe, ihr wisst uns überhaupt zu kennen. Das ist echt ein geiler Tag, das hier hat riesig viel Spaß gemacht. Hier auch mega, das eine tolle Stelle mit ein paar Rockplaces. Cool. Sehr, sehr lässig. Was macht ihr da eigentlich? Das war richtig richtig geil jetzt. mega und wieder mitten durch die ortschaft sagt mich aber nicht wie es geheilt ist auch schon die v1 wie geht's es geheilt ja sehr gut wenn ich hinter dir nachfahren kann in den downhill geht es mir super gut und der ist hinter mir nachgefahren, ja? ja. Wie alt bist du nochmal? 65. Da hört Nein, sie fährt absolut spitze und wenn ich hier Linie fahren kann, dann ist das alles kein Problem. Nein. Aus dem tollen Trail geht's ab in die Windschattenpassage. Fast 20 Kilometer bis Robaretto. Juhu! Könnte mir gar nichts besseres vorstellen. So, ich habe einen Zug. Kann ich kann nicht folgen, jetzt gibt es nämlich einen Führungswechsel. Zum Glück habe ich keinen Tacho. Ich glaube, wir sind sehr schnell. Ich habe mich gerade irgendwie halten. Oh. vorn fahren sie. Ich habe alles gegeben. Wünschte hatten ist so hart. Aber nur noch drei Kilometer. Jetzt habe ich Glück gehabt. Da ist der Herr aus Zell. Oh, der ist auch schon wieder recht schnell. Oh Gott. Irgendwie habe ich es überlebt und es geht jetzt wieder bergauf. Weil er möchte tanzen. Yeah. Want <lacht> ich habe noch ein paar Hardfacts für euch. 700 Höhenmeter, 8 Kilometer und dann geht es noch ein bisschen auf und ab. Dann ist die Zeitnahme bei der Naranche ein, aber dann kommt natürlich noch der Trail. Hier vor uns Rovereto und da hinten natürlich der Monte Tunga. Ich habe einen Brunnen entdeckt, aber der ist leer. Verdammt! Jetzt schaut es noch ein bisschen schöner aus wie vorher. Mitten in den Weinplantagen. Nur einfach krass warm. Ich hätte echt auf den Brunnen gehofft, aber es geht so auch und die Aussicht wird besser und besser. <lacht> Rettung kam gerade. Da war aber auch ein Brunnen. Spielplätze liefern meistens. Oder wäre noch einer. Jetzt kommen sie alle. In Bus. Ah, da ist er ja. Bin mit. Die halbe Offert habe ich vom Brunnen geträumt und die andere halbe jetzt von der Wassermelone. V2 rückt näher. Ruhe. du brauchst ein Krawall, ja. Ja, Entschuldigung. Ah, V2. Da ist auch schon die Melone, von der ich geträumt habe. Juhu. Hallöchen. Hallo, heute bleibt keiner mehr stehen. Heute kann man mit Radl zu euch kommen. alle eilig. Ein Stückchen Straße, jetzt gerade sehr angenehm. Weil jetzt kühlt es ein bisschen runter. Wir sehen uns auch fast jeden Tag, oder? Immer wieder. Immer wieder schön. Ah, ja. heute zum letzten Mal. Das ja, vielleicht auch nächstes Jahr, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich muss das erst verarbeiten. Ja. Ah ja. Nach der Transalt bis vor dran. Mein Bester. Ja, heute haben wir es gepackt. Ja. Für letzte Rombel. Iha, Nächste kurze Abfahrt. Und dann darfst du noch einmal hochgehen. Und das ist immer die Welt. Wir haben ja auch noch ein kleines Trailer jetzt. Voll gut. Ich dachte, dass wir das viel mehr rauf gehen. Das natürlich lieber. Also echt spitze. Also ich will mich ja nicht beschweren, weil mehr runter als rauf ist immer gut. Aber im Höhenprofil sah das viel schlimmer aus. Wir haben es jetzt bald nur noch zwei Kilometer. Bis zur Zeitnahme und dann... ...Trail, wie gesagt. Das Ziel, es ist zu sehen. Wir kommen näher. letzten 54 Höhenmeter. Frank the Tank ist am Start. Und der Jan auch. Es geht zu Ende mit der Transalp. Puh. Ja, auch, nett. hier auch. Hä? Hey. Hast geschafft, bro. Ja. Und überall. Ja. War war jetzt weit? kommt noch der gute Trail. Jetzt Und kommt dein Ding, jetzt, kommt jetzt, dein kommt dein Ding, ne? jetzt wird geballert. Ja, Und Das Dass immer schnell vorbei geht, so eine Woche drin. Ja, dran, das stimmt halt nicht. Also jetzt in schade. dem Jahr, da muss ich ehrlich sagen, ist es einfach so verflogen. Ne? Also das war echt. Ja. Sehr schön, war eine tolle Transalp. Also wenn ihr noch nicht dabei wart, dann testet das mal das macht wirklich Spaß. Und dann wächst auch so zusammen, finde ich, innerhalb total, von einer Woche. Total. Also am Anfang sind noch alle fremd und nach zwei, drei, vier Tagen... Man kennt sich. Genau, ist er. Gardasee. juhu. <lacht> Immer wieder schön. Wir haben es geschafft hier oben. Da ist er. Eigentlich hatte ich jetzt geplant, bei der Nahe meine Männer zu warten, aber wir kommen gar nicht direkt vorbei, leider. Deswegen werde ich wohl in den Trail fahren, weil sonst wissen die ja nicht, dass ich auf sie warte und dann wird mich keiner abholen. Oh, da habe ich extra einen neuen Akku eingelegt. So lang ist er dann leider gar nicht. Aber wir wollen ja eben auch noch ein bisschen Zielimpressionen einfangen, eben hätte ich gesagt. Und im Herbst passt es schon. Im Moment sollte eigentlich so gut wie keiner direkt vor mir sein. Das können wir mal schön runtersetzen. Es ist noch mega trocken, das ist echt absolut perfekt. Und heute war wirklich ein super, super toller grand Der ja, erste party ist diesmal auch angekündigt unten. Das war ja letztes Jahr noch nicht so wegen Corona. Die Jahre davor, wo es stattgefunden hat, ein Jahr ist ja leider ausgefallen, war das natürlich schon der Fall. Deswegen besser. Schauen wir mal, was heute noch alles geht. Ja, hier ist ja leider nur noch der Naranz und der der Hämmer erlaubt. Und äh, der Anaconda ist geschlossen. Den haben die Kriegsveteranen wieder beansprucht. Der war natürlich super geil. Aber den werden wir bei der Transalp wie die Frühstück machen. Deswegen ist es jetzt für heute egal. haben wir noch mal in voller Größe. Hier Altissimo, dahinter wäre dann der Monte Baldo. Hier unter uns Nago. Torbole, Riva, wo wir hinfahren, sehen wir gerade gar nicht. Und da im Hintergrund dann natürlich der so wo wir letztes Jahr drüber sind. Wir machen jetzt hier noch so eine komische Rundfahrt. Frag mich nicht warum. Die Zeit ist ja eh schon durch. Also, keine Ahnung, was das soll. Das ist Akku. Wer unsere Videos kennt, kennt das natürlich auch. Naja, wenigstens fahren wir jetzt mitten auf der Hauptstraße und bei Gegenwind zurück nach Riva. Also das verstehe ich eigentlich nicht so ganz. So sieht eine heiße Bremse aus. Wir kommen neben Gardasee näher. Juhu! Oder sie sind schon fast da. Was wow. Wow. Come Sehr Ziel, Juhu! Juhu! Ah. Komm, Ziel, Einkommen! Juhu! Ja. geil! Schaut mal, ja. ich schon wieder vor der Kamera. Beatrice wird <lacht> <lacht> Ähm, war anstrengend, aber das Wetter hat das toll gepasst und es war wirklich super. Super, aber sehr anstrengend, ja. Dann sehen wir es nächstes Jahr wieder. Ja, mal schauen. <lacht> aber toll. Yeah, der Odenwald ist angekommen. Wie ah, halt? Gut, jetzt sind verfahren, aber gut. <lacht> Nach der v 2 verfahren die Trails, waren geil. So richtig, wie ich es gerne habe. Ruff, rough, rough, rough. Und ich bin sogar im Ziel empfangen worden. Wer seid ihr denn? Denise und André. Denise und André aus Thüringen. Wir machen jetzt zwei Wochen Urlaub am Gardasee und haben die Petra hier empfangen. Mega cool. Oh ja. Uh, lauter fröhliche Gesichter. Kaputti. Hey. Alle geschafft. Jiha. <lacht> wie war's noch? Anstrengend, heiß, aber jetzt sind wir hier. Riva, ja, genau. Ja, geschafft. geschafft. Gratuliere. Gratuliere. Mega wirklich cool. Und also deine Musik hast du mich immer aufgestellt, also das war wirklich. Cool. Nochmal nächstes Jahr nochmal? Nächstes Jahr. Ich habe gesagt, das ist mein letztes. Das habe ich schon auch gesagt. Das heißt nichts. Wir werden sehen. <lacht> ja ja. Aber ja, sagt niemals nie. Und auch im Ziel angekommen. Bist du froh? Ja, es war. Gewaltig, emotional alles, das war ein Adventure, das war ein Erlebnis, das war ein Rollercoast von Ups und Downs, das war gewaltig. Und mit euch vom Stimmung, das war danke, das braucht man in so einem Adventure. Danke, danke. Und ihr wart mega gute Mitfahrer. Super ja, geil. Danke. ja, danke. Ja, wieder. Dann muss ich mit meiner Frau besprechen. Liebe Frau, nächstes Jahr im Juli braucht er eine Woche frei. Danke. Ah, juhu. Und wie war es heute? Super. <lacht> Wieder Speiche gebrochen. Ich habe nur gebetet, damit, dass ich durchkomme. Hinten oder vorne? Vorne. Auf geht's zu den Finisher-Shirts und Medaillen. are you Guys doing? Wie war's noch? Heute haben wir geile Challenge gefahren und einen mehr als wir mussten. Ah, ja, sehr <lacht> schön. video Category. Ein paar Teilnehmer sind gerade schon reingesprungen. Das werden wir jetzt auch gleich noch machen. Ja, yeah, ab ins Wasser mit uns. Aber gut, aber gut. Das ist echt das Beste, wenn man auch kein Bad drauf hat, das lohnt sich so sehr. Das ist einfach der Hammer. Eine Woche Quellen für das hier. Nach der Abkühlung haben wir noch einen Sprung bei der Liga Eros vorbeigeschaut. Finisher-Party gab es aber leider dann... <lacht> ja, doch, kröne. sehr schade. Aber am Abend war trotzdem einiges Danke für eine Woche TransAlp mit euch. Und bleibt dran, denn... Es kommen noch sehr coole Projekte, unter anderem Piep, genau. Und Piep, Piep, Piep, Piep. <lacht> Bis bald. Gibt uns einen Daumen hoch. Ciao. Tschüss.